Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zum ersten digitalen Salon im Jahr 2021. Mein Name ist Moritz Timm und ich bin hier am HIG wissenschaftlicher Mitarbeiter im ORA-Projekt. Ich werde Sie heute Abend hier begrüßen und einige einleitende Worte sagen und anschließend an unsere Panelistinnen und unseren Panelisten übergeben. Dass Digitalisierung und Bildung nicht immer gut zusammengehen, wurde in der Vergangenheit breit diskutiert. Vom regelmäßig unterdurchschnittlichen Abschneiden Deutschlands bei den PISA-Bildungsstudien bis hin zur mangelhaften Ausstattung mit digitalen Lehrmitteln und Methoden gab es öffentliche Diskurse zu den Problemen beider Systeme. Es scheint zu mangeln an der Ausbildung und Zahl der Lehrkräfte, der Datenschutz wirft Probleme auf und es fehlen die Geräte für den Unterricht, wobei das Bildungsministerium Stand heute Nachmittag dort in Aktion zu treten scheint. Eine Studie des Verbandes Bildung und Erziehung zeigte auf, dass sich Schulleiterinnen in, ihren, in Deutschland ihrem Aufgabenpensum nicht mehr gewachsen sehen und in ihren Stellen unzufrieden sind. Die Schulen selbst sprechen von Überforderungen und Zweifeln an ihren digitalen Plattformen, nicht zuletzt nachdem eine solche Plattform in Brandenburg zur Weihnachtszeit gehackt wurde. Auch eine Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fand heraus, dass 90 Prozent der Lehrer private Geräte für ihren Unterricht nutzen und nur neun Prozent von ihnen glauben, dass es genug schulische Geräte gibt. Auch an Fortbildungsmöglichkeiten und IT-Support übten die Lehrer harsche Kritik. Die Schwierigkeiten bei der Umstellung von Bildungssystemen auf digitale Technologien untersucht auch das Projekt Adaptivität im Hochschulkontext, dessen Mitglied ich bin. Wie der Name sagt, allerdings an Universitäten. Dennoch, die Probleme scheinen ähnlicher Natur zu sein. Es ist ein kompliziertes Unterfangen, Lehrende, Lernende sowie die Leitungsebene von Hochschulen so miteinander zu verbinden, dass eine digitale Lehre gut funktioniert und sie ihre Potenziale ausschöpfen kann. Es geht nicht zuletzt, ähnlich wie an Schulen, darum, auf diesen verschiedenen Ebenen Anreize und Verständnis für den aufwendigen Wechsel zu digitalen Formaten zu schaffen Entschuldigung, und eine Internalisierung des Wissens über die Vor- und Nachteile des Digitalen zu erreichen. Dass sich insbesondere an Schulen, zu deren Besuch gesetzliche Pflicht besteht, zusätzlich die Frage der Bildungs- und Chancengleichheit aufdrängt, muss ebenfalls erwähnt werden. Die Unterschiede der ökonomischen Situationen von Familien und Haushalten müssen in einer Form von den Anbietern des digitalen Unterrichts aufgefangen werden, sonst verschlimmert der Digitalpakt unter Umständen jene Situationen, zu deren Lösung er entworfen wurde. Dass die Corona-Pandemie hier wie ein Brennglas funktioniert, erhöht den Druck auf Politik, Schulen und natürlich die besagten Haushalte. Der Digitalpakt zieht einen enormen administrativen Aufwand nach sich, dem Schulen oftmals nicht nachkommen können, scheint im Kern aber so etwas wie gute Absichten zu enthalten. Er ist aber in Anbetracht der bis jetzt abgerufenen Mittel ein zahnloser Tiger. Wo liegt also das Problem? Wo müssen wir ansetzen, um unser Bildungssystem aus der digitalen Steinzeit zu heben? Ich freue mich, dass wir in dieser Runde Stimmen zum Thema hören werden, die sonst in der Öffentlichkeit nicht immer so viel Gehör finden, die der Schülerinnen, der Schultheoretikerinnen sowie derjenigen, die digitale Systeme gestalten und verstehen. Ich werde jetzt an unsere Moderatorin Katja Weber übergeben und wünsche Ihnen allen ein großartiges Erlebnis mit diesem digitalen Salon. Jawohl, ja, siehst du, dann gehe ich schon gleich mit gutem Beispiel <lacht> voran. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber und begrüße euch zum digitalen Salon, dem ernsthaft digitalen Salon. Wir machen so weiter, wie wir im vergangenen Jahr aufgehört haben, mit viel Abstand. Ohne Präsenz. Ähm, Entschuldigung, Michael, ich habe gesehen, dass du an deinem, ähm, an deinem Headset gerade rumgefummelt hast. Ich dachte, du hast ein technisches Problem und stand auf dem Schlauch, bis ich merkte, ich habe ein technisches Problem. Ähm, ihr wisst, äh, an den Schulen geht es so weiter, so ähnlich wie wir das heute Abend hier auch praktizieren. Vielleicht auch für euch, äh, die ihr teilnimmt nicht die erste Schalte heute. Die Verantwortlichen haben lange Zeit das Mantra Präsenzunterricht vor sich hergetragen, hat nichts genutzt. Die Kinder und die Jugendlichen sitzen derzeit zumeist, zumindest wieder vor digitalen Endgeräten, in Klammern, wenn sie denn welche haben und sie lernen zu Hause, in Klammern, wenn das denn dort möglich ist. Kein Wunder, da ja auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst sagt, Deutschland hängt bei der Digitalisierung der Schulen fünf bis acht Jahre hinterher. Und Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, meint sogar, Deutschland stehe bei diesem Thema in jeder Hinsicht am Anfang. Es gibt bei uns auf jeden Fall heute Abend einiges zu besprechen. Ich vermute mal, aber gerne gehe ich mit euch auch woanders hin, ich vermute mal, die Kernfrage wird sein, wie wird aus Krisenmanagement, das wir seit Monaten betreiben oder betrieben sehen, ein Bildungssystem, das den Namen verdient und das Bildungsungerechtigkeit verhindert, statt sie zu befördern oder vielleicht zumindest zu ignorieren? Ich will das in der nächsten Stunde mit drei Fachleuten besprechen. Die seht ihr alle schon, die ihr im Stream hängt. Aber ich vermute mal, jeder und jede von euch hat auch eine eigene Perspektive aufs Thema, unterschiedliche Erfahrungen. Und wir möchten gerne auch in diesem Format, dass ihr die Möglichkeit habt, die einzubringen. Also tut es bitte mit euren Nachfragen. Die können wir dann hier besprechen. Wie immer Hashtag Dixal auf Twitter oder Slido könnt ihr die loswerden. Und Natascha vom HIG trägt die dann in die Runde. So, genug der Vorrede. Ich möchte euch meine Gäste vorstellen heute Abend. Anne Slivka ist bei uns. Professorin ist sie am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Anne beforscht das deutsche Bildungssystem, aber vergleicht es auch international mit anderen und kann zum Beispiel solche Fragen beantworten. Wie gut wird das Lehrpersonal auf seine Aufgaben vorbereitet? Wie gut schneidet das deutsche Bildungssystem insgesamt ab in internationaler Perspektive? Oh, PISA wird dann immer mhm. gleich gerufen, aber da lohnt es sich bestimmt auch detaillierter hinzugucken. Das sind nur zwei Forschungsschwerpunkte, über die wir heute Abend sicher sprechen werden. Und ich schicke herzliche Grüße, Grüße nach Heidelberg, Anne. Willkommen. Danke. Michael Merz tritt ein für eine datensparsame Digitalisierung an den Schulen, und zwar für den Verein Cyber4ADU. Das ist ein Zusammenschluss, so habe ich es gelesen, von Pädagogen, Pädagoginnen, von Mitgliedern des Chaos Computer Clubs, Informatikerinnen und Aktivisten, die vermutlich schon allein mit dem Titel unseres Gesprächs heute Abend nicht so ganz glücklich sein können. Das liegt in der Natur der Sache, denn wir senden unter dem Titel das zoomende Klassenzimmer und verdammt euch alle dazu, das auch zu nutzen. Herzlich willkommen, Michael. Ja, danke. Schön, dass du trotz Zoom dabei bist. Ja, ja widerwillig. <lacht> danke dafür. Luisa Regel ist da. Luisa lernt in der 13. Klasse der Kurt-Schwitters-Schule in Berlin-Pankow. Erlebt also das, was wir so aus der Zeitung kennen, live, Abi unter Pandemiebedingungen und versucht auch die Situation in ihrem Sinne und in dem ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen zu beeinflussen, nämlich im LandesschülerInnenausschuss Berlin, wo sie den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Und willkommen, Luisa, und auch dir vielen Dank für die Zeit heute Abend. Wahrscheinlich könntest du die Zeit auch genauso gut am Schreibtisch gebrauchen heute. Also schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Dann würde ich tatsächlich gerne bei dir sozusagen als lebendes Exempel beginnen. Wie läuft es denn jetzt für dich, für dich persönlich und für deine Jahrgangsstufe oder vielleicht nochmal konkreter gefragt? Abi war ja schon für den 2020er Jahrgang eine hakelige Sache. Es ist eher schwieriger als leichter geworden. Wie zuversichtlich bist du denn, dein Abitur, deine reife Prüfung bestmöglich ablegen zu können? Das ist eine, eine gute Frage. Ich persönlich bin relativ zuversichtlich, mhm. wenn auch. Ich habe das Wissen, dass ich nicht das gleiche Abitur schreiben kann, wie in den letzten Jahren ging. Oder wie in den letzten Jahren. Mhm. Und ich glaube, dass es möglich ist, dieses Abitur zu schreiben, wenn es Erleichterungen gibt, wenn es Verschiebungen gibt. Und ich hoffe, dass die Politik da auch ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen wird. Mhm. Aber sonst glaube ich, dass es, da, dass es möglich ist, auf jeden Fall ein Abitur zu schreiben. Dann nimm uns doch vielleicht mal mit in deinen Schulalltag. Wie sieht denn der jetzt aus im zweiten Lockdown? Also ich habe das Glück, meine Leistungskurse in Präsenz zu haben. Ein bis zwei mal die Woche. Das heißt, ich sitze ja ein oder zwei Tage die Woche im Unterricht in Präsenz, in halber Stärke. Also meistens sind wir acht bis zehn Leute höchstens. Mhm. Eher weniger. Und die restliche Zeit verbringe ich zu Hause, arbeite großteils ja an Schulaufgaben, habe Online-Stunden zum Teil. Einige meiner Stunden werden live gestreamt von den Lehrern. Und sonst sind es einfach sehr, sehr viele Aufgaben, also immer wieder neue Aufgaben, die reinkommen, die zu einer Deadline abgegeben werden müssen. Und ich habe auch schon Nächte fast durchgemacht und, hm. <lacht> und es darum gegen wirklich noch was abzugeben. Du sagst, es ist ein Glück, dass die Leistungskurse in Präsenz stattfinden können. Sag doch vielleicht noch mal kurz, welche Leistungskurse das sind und wieso das so ein Glück ist. Also was fehlen würde, wenn die vergleichbar mit den anderen Fächern gestreamt würden, im Stream unterrichtet würden? Um, erstmal werden nicht die, werden die anderen Fächer auch nicht konsequent live gestreamt, sondern manchmal einmal die Woche, manchmal gar nicht. Um, meine Leistungskurse sind Deutsch und Politik. Mhm. Und es ist, ich habe es gemerkt, was für, ein andre, was für ein unterschiedliches Gefühl das eigentlich ist. Weil man von mir kann ich sagen oder von vielen Leuten, von denen ich gehört habe, gerade aus meinem Jahrgang nimmt die Konzentration sehr schnell ab, wenn man immer dabei sitzt, wenn man sieht, wie die Lehrerin oder der Lehrer rumläuft, was auf die Tafel geschrieben sieht und auch sieht, wie andere Schüler im Klassenraum sitzen. Schafft man es eben nicht, sich über einen langen Zeitraum konsequent zu konzentrieren, die gleiche Arbeitsleistung aufzubringen. Und dadurch, dass man wirklich einen Lehrer vor Augen hat in Präsenz, Gestik und Mimik mitbekommt, die Art, wie er sich artikuliert, ähm, wie er spricht, hat und direkt fragen kann, ist es immer nochmal eine ganz andere Nummer. Also die Beziehung ist, sage ich jetzt mal, multidimensionaler. Das ist ja so dieser Verlust, den wir alle erleben, wenn wir in diese Kacheln reingedrückt werden, in denen wir uns gerade befinden. Das war jetzt sozusagen deine Sicht auf deine Situation. Vielleicht sagst du auch noch mal ein Wort, wie gut haben sich denn die Lehrerinnen und Lehrer in dem neuen Setting eingefunden, was ja gar nicht mehr so brandneu ist, weil ja im Grunde seit März mehr oder minder klar war, das ist jetzt nicht rum, das geht so weiter. Ich habe Lehrer, die bis jetzt keine einzige Online-Stunde gemacht haben. Oh, wow. Ich habe auch Lehrer, das ist nicht nur meine Schule, also es gibt relativ viele Schulen, wo die Lehrer sagen, sie wollen aus verschiedensten Gründen oder sie können aus verschiedensten Gründen keine Online-Stunden abhalten. Ich habe schon ganz viel von Datenschutz gehört, ich habe schon ganz viel von Nichtwissen gehört, einfach nur, weil die Lehrer dafür nicht ausgebildet sind oder weil sie die Geräte nicht haben oder, oder ihre eigenen nutzen müssen, was vorhin ja auch, ja, was vorhin auch gesagt wurde. Und äh, ich glaube, dass alle Lehrer es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, auch, dass die meisten Lehrer wirklich Rücksicht auf die Schüler nehmen und mhm. da echt ihr Bestes geben. Da passt das zu, Anne, was ich in einem Interview ähm, gelesen habe, gehört habe, dass du dem DLF, dem Deutschlandfunk, im Sommer gegeben hast. Da sagtest du, die Schulen waren schlicht nicht vorbereitet auf diese Situation. Und jetzt wissen wir und hören es aus dem, was Luisa sagt. Zehn Monate nach dem ersten Lockdown sind sie immer noch nicht Gut vorbereitet. Würdest du denn sagen, sie sind wenigstens besser vorbereitet, in Teilen besser aufgestellt? Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass äh, viele Schulen äh, wirklich auch Lernprozesse jetzt äh, hinter sich gebracht haben. Was ich drückend äh, finde, ist, dass es sehr, sehr stark von den äh, Lehrkräften selbst ausgehen musste, sozusagen, weil das System sie unzureichend unterstützt hat. Und das führe ich auf eine Verantwortungsdiffusion zurück, die seit Jahren im Grunde ein Problem unseres Bildungssystems ist, dass Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Also wir haben ja im Grunde drei verschiedene Ebenen und das sieht man sehr gut jetzt bei der Digitalisierung, dass alle irgendwie verantwortlich sind auf eine bestimmte Weise oder auch nicht verantwortlich sind. Also das kann man, man kann sich sozusagen den schwarzen Peter hin und her schieben auf den Ebenen und zwischen den Ebenen. Also wir haben einmal die kommunale Ebene, denn in Deutschland sind die kommunalen Schulträger für die Ausstattung der Schulen zuständig. Das heißt, wenn eine Schule jetzt vor der Covid-Situation irgendwie Klassensätze mit Tablets haben wollte oder sowas, dann musste sie primär erst mal mit ihrer Kommune sprechen, also mit dem kommunalen Schulträger. Und da ist ein Problem schon, dass die Kommunen sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Wir haben sehr reiche Kommunen in Deutschland und wir haben arme Kommunen. Wir haben keinen guten Ausgleichsmechanismus. Also man müsste so eine Art Finanzausgleich haben zwischen den Kommunen. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen sehen wir Kommunen, die schon früh auch auf die Schulen zugegangen sind und gesagt haben, braucht ihr so eine Ausstattung? Wir besorgen euch, wir schnelles Internet, also wir sorgen einfach dafür, dass hier die Glasfaserkabel gelegt werden, etc. Und andere Kommunen haben das nicht getan, teilweise, weil sich keiner darum gekümmert hat und teilweise, weil sie vielleicht auch das Geld dazu einfach nicht haben. Das ist sozusagen die unterste Ebene. Dann kommt die Ebene der Bundesländer, die haben ja schon sehr früh gesagt, wir haben gar nicht genug Mittel, wir brauchen so einen Digitalpakt, da muss der Bund mit reingehen, dann musste ja das Grundgesetz geändert werden. Wir kennen ja alle die Geschichte, das zog sich ja ewig lange hin, also mehrere Jahre unter Frau Wanka, dann jetzt Frau Karliczek. Also das ist ja eine Geschichte von vier, fünf Jahren jetzt. Und wenn man das so vergleicht mit dem, was man international sieht, dann ist das schon ein Trauerspiel. Also im Grunde ist es eine massive Verantwortungsdiffusion und meine Sorge ist, dass das jetzt so weitergeht. Ja. Wenn ich das ein bisschen flapsig zusammenfassen darf, du hast jetzt so, ich sag mal, many layers of shit beschrieben, die <lacht> zu dieser Verantwortungsdiffusion äh, führen. Überrascht mich, weil äh, das Klischee äh, der, des deutschen Schulsystems ist ja, dass es ein hierarchisch organisiertes ist und sei, also aus der, aus der preußischen Tradition heraus. Und da denkt man gut, das ist vielleicht unerfreulich, was demokratische Prozesse an Schulen betrifft. Man würde aber andererseits denken, es ist ein Mechanismus, in dem relativ schnell der oder die, die oben sitzt, einen Knopf drückt und dann wird nach unten verteilt, was zu verteilen ist an Entscheidungen oder meinetwegen auch an Endgeräten und Infrastruktur. Wo findet denn diese Diffusion statt? Ja, die Diffusion besteht auch darin, dass die Ebenen nicht miteinander verzahnt sind. Also, es gibt international den englischen Begriff Alignment äh, und das bedeutet Verzahnung. Also, das ist das Ineinandergreifen von Prozessen. Ja, also Prozesse, die wirklich wie so Zahnräder ineinandergreifen. Und im Grunde haben die Zahnräder nicht ineinander gegriffen in den letzten Jahren. Das heißt, ähm, das System verlässt sich auf so eine Tradition der Top-Down-Steuerung. Ja, das tut man. Das ist ja auch die Tradition in Deutschland. Das kommt irgendwie aus, der, aus dem feudalistischen Erbe, sage ich jetzt mal, weil ich auch Bildungssysteme kennengelernt habe, die anders funktionieren. Also ja, die eher kontraktualistisch funktionieren, wo Menschen miteinander Verträge eingehen, auf, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Aber wenn man dann sozusagen Zahnräder auf den Ebenen hat, die gar nicht ineinander greifen, dann funktionieren diese Top-Down-Prozesse auch nicht. Ja. Okay, also dann lass mich vielleicht noch ein paar Zahlen reinschmeißen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört über den Digitalpakt. Und du sagtest auch, der hat so einen langen Bart und eine epische Vorgeschichte. Aber man könnte ja auch hoffnungsfroh sagen, das Problem ist politisch erkannt und es wird angegangen. Der Digitalpakt des Bundes, also 2019 in fröhlichen Vorpandemiezeiten beschlossen, Stellte ja damals 5 Milliarden Euro bereit. Inzwischen sind da noch mal anderthalb Corona-bedingt draufgekommen an verschiedenen Enden. Und diese 5 Milliarden waren erstmal für Infrastruktur und Hardware gedacht. Dann hat eine Anfrage der FDP zutage gefördert im Sommer des vergangenen Jahres. Knapp 16 Millionen davon, also ein Prozentteilchen, wurde inzwischen ausgezahlt. Du sagst, das größte Hindernis ist diese Verantwortungsdiffusion. Wie würde man das Ding denn vom Kopf auf die Beine stellen? Also man müsste den, den Lehrkräften und den Schulleitungen vor Ort viel mehr Vertrauen schenken, dass sie das gut machen. Also ich habe den Eindruck, dass wir immer sehr, sehr viel Papier erstmal erwarten, bevor Leute überhaupt loslegen dürfen. Also das ist auch so ein bisschen der Mindset. Jetzt auch wieder mit diesen Medienentwicklungsplänen. Also ich weiß auch bei mehreren Elternveranstaltungen, dann wurden die Eltern jetzt monatelang vertröstet, dann hieß es, ja, es muss erst der Medienentwicklungsplan gemacht werden und das ist mhm. irgendwie so ein bürokratisches Monstrum, dieser Medienentwicklungsplan. Also ich begleite so ein bisschen in meiner Forschung seit 15 Jahren so, dass die kanadischen Schulsysteme ist ja auch ein föderales System und ich war auch im Forschungssemester in Australien und Neuseeland und habe Finnland und Estland besucht und da auch Kooperationen aufgebaut für die Uni und ähm, das ist da äh, tatsächlich so, dass es ähm, auch Top-Down-Prozesse gibt. Also gerade Estland zum Beispiel ist natürlich ein sehr kleines Land ne, mit 1,5 Millionen Einwohnern. Aber da gab es ganz klar den nationalen politischen Willen, das Land zu digitalisieren. schon vor 20 Jahren haben die ja schon so eine nationale Strategie entwickelt. Das kam sozusagen Top-Down. Aber dann hat man ganz, ganz viele Mittel bottom-up sozusagen ähm, an die Akteure vor Ort gegeben. Und die konnten dann loslegen. Und das sind eher iterative Lernprozesse gewesen, also dass man einfach mal anfängt und dann geht halt was schief und dann lernt man dazu und dann macht man weiter und dann macht man weiter und deswegen sind die ja auch 15 Jahre weiter oder 20 Jahre weiter als wir. Also in Kanada habe ich es immer wieder gesehen, ich war eigentlich so... Alle zwei Jahre war ich dort in den letzten 15 Jahren und die waren immer weiter. Also immer, äh, man konnte so, die Anfänge habe ich so gesehen, der Digitalisierung, das war so um das Jahr 2000 rum oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Und dann waren sie eben alle zwei Jahre, wenn man das gesehen hat, waren sie nochmal einen guten Schritt weitergekommen. Einfach durch dieses iterative, ja, wir, wir haben die Ressourcen und jetzt probieren wir einfach Sachen aus. Ja? Und dann klappen manche und manche klappen nicht und dann machen wir mal was Neues und dann konsolidieren sich auch Dinge, die dann auch funktionieren. Und so haben die einfach einen Lernvorsprung vor uns, systemisch gesehen, von 15 bis 20 Jahren. Michael, ich vermute, bei dem Beispiel Estland gehen jetzt nicht alle vom CCC ganz steil vor Begeisterung. Da gibt es ja auch viel Kritik. Aber ich könnte mir vorstellen, was das iterative Lernen betrifft, also erstmal was falsch machen und es dann richtig machen. Wärst du dabei? Lass uns doch mal zurückgehen zu dem Chaos Computer Kongress 2019, also Digitalpakt beschlossen. Ihr konntet euch alle noch fröhlich treffen, ohne AHA-Regeln und so weiter und habt eure Initiative begründet, cyber for Ad You. Ich vermute mal, weil ihr den Digitalpakt zur Kenntnis genommen habt und dachtet, ups, da ist vielleicht irgendwie eine Lehrstelle, die sollten wir füllen. Was war die Motivation? Ja, der Digitalpakt hatte auf jeden Fall einen, äh, einen, gewissen, ja, einen gewissen Einfluss, aber eigentlich äh, war unabhängig davon ähm, schon sehr lange das Gefühl entstanden, dass ähm, halt sehr viel in kleinen Kreisen passiert und ähm, wir einfach mal irgendwie versuchen wollen, im Gr etwas größer und zusammenhängender zu denken und ähm, die Gelegenheit beim Kongress genutzt haben, das mal zu überprüfen in der mhm. Form, dass wir ein paar Workshops angeboten haben, um zu schauen, wer da kommen wird und wer die die da ähnlich tickt. Und es hat sich halt herausgestellt, dass da in einem sehr breiten äh, Spektrum Personen sich zusammengefunden haben, die auch alle das Gefühl hatten, dass da mit der Digitalisierung an deutschen Schulen irgendwas gründlich schief läuft und wir auch so Mischmasch aus ähm, Menschen, die eben es da alltäglich erleben, was da sie bedrückt und Menschen, die sich einbilden, da zumindest aus einer eher technisch, vielleicht auch Datenschutz und juristischen Ecke irgendwie beitragen können, sich zusammentun wollten, um da äh, irgendwie Unterstützung anzubieten. Mhm. Und äh, ja, so ist dann Cyber4EDO erstmal als lockere Initiative entstanden und ja, hat sich dann über die Zeit äh, ein bisschen entwickelt. Wie ist das denn, vorhin sprach ja Anne von den Medienkonzepten, die überhaupt erstmal geschrieben werden müssen, bevor du eine müde Markt beantragst aus dem Digitalpakt. Ihr habt den ja sicherlich studiert. Wie ausführlich wird denn das Thema Datensicherheit, Datensparsamkeit, Datenschutz da bedacht, wenn es darum geht, Infrastruktur, Geräte, Programme und so weiter einzukaufen? Also aus meiner Vielleicht nicht unbedingt repräsentativen, aber immerhin doch etwas breiter gestreuten Eindruck, was ich da so gesehen habe, ist das Thema immer unterrepräsentiert. Was jetzt erst natürlich durch die Pandemie noch stärker geworden ist, weil immer die Regel so gilt oder sich rausgeredet wird mit: Jetzt müssen wir halt erstmal tun und kümmern uns dann später drum. Ähm, und weil halt auch totale Unsicherheit darüber besteht, was ist denn jetzt äh, rechtskonform und was nicht und, und, der Datenschutz oft eher als Hinderungsgrund und Problem und, und als Stolperstein angesehen wird. Und es, äh, ja, mangelt halt einfach auch, also meine, in der Regel ähm, haben Pädagogen, auch SchulleiterInnen, Einfach auch aus gutem Grund natürlich auch wenig, also nicht die Kompetenz zu entscheiden, was ist jetzt genau das Problem, wenn sogar Datenschützer, Landesdatenschutzbeauftragte Juristen oder auch Juristen prominent auf YouTube rumtönen, mal die eine Meinung, mal die andere Meinung, die, Info, die Landes-, die, die, die, die Träger oben drüber auch keine klaren Ansagen machen, die, die Träger in privater Trägerschaft sagen das, die, die Senatsverwaltung sagt jenes, also es ist ja, überhaupt keine klare Linie zu erkennen und da dann an Schulleiter zu stehen und sagen, hm, jetzt steht hier Microsoft vor der Tür und bietet mir gerade als Prachtpaket kostenlos an ich brauche keine Server und äh, ich habe alles morgen am Start und ja, die Admins kommen auch gleich mit. Das klingt ja irgendwie cool. Jetzt hätte und, ich aber äh, natürlich, entschuldige, jetzt hätte ich natürlich in meiner kindlichen Unschuld gedacht, an jeder Schule gibt es einen Datenschutzbeauftragten oder eine Beauftragte, die sich äh, das, was die freundlichen Herren oder Damen von Microsoft anzubieten haben, angucken und vielleicht sowas wie eine Guideline haben, Häkchen setzen, was ist da drin beachtet, was nicht und dann machen sie einen Strich runter und heben oder senken den Daumen. Das ist nicht so. Also das ist zum einen gar nicht so. Also, äh, über, also ich glaube, ich habe noch keine einzige Schule getroffen, die dediziert einen Datenschutzbeauftragten hat. Implizit haben sie die natürlich darüber, dass die Schulträger darüber Datenschutzbeauftragte haben, die dann aber auch äh, sich halt nicht einig sind. Ne? Also mhm. Ich selber habe Kinder an einer, äh, an, bei einem konfessionellen Träger, dessen Datenschutzbeauftragter ist irgendwie so in diese Richtung irgendwo unterwegs. Der Landesdatenschutzbeauftragte, die Landesdatenschutzbeauftragte in Berlin ist ungefähr in diese Richtung unterwegs. Und beides Mal reden wir über Berlin. Und da denkt man sich, hm, also. Hm. Und wenn die Landesdatenschutzbeauftragte in Berlin sagt, bestimmte Werkzeuge sollen einfach nicht benutzt werden, gibt es trotzdem laufende Pilotprojekte an Berliner Schulen, wo Teams, Zoom und all diese Werkzeuge äh, eingesetzt werden, wo man sich dann denkt, hm, also was jetzt? Wie ist das mit Schule und Gesetzen? Wollen wir einfach die Spielregeln einhalten und sagen, Gesetze gelten hier auch erstmal und wir beachten sie oder ist das aus Gründen an Schulen irgendwie nicht der Fall. So. Und okay, da scheint okay. es so zu sein. Dann würde ich dein, hm, dein vielfach geäußertes gerne nochmal an Luisa rüberspielen und fragen, welche, welche Tools nutzt ihr denn und äh, welche, welches Gewicht haben datenschutzrechtliche Überlegungen dabei? Also wir benutzen Microsoft, deswegen muss ich, muss ich ein bisschen schmunzeln. Wir haben aber auch ganz klar eigene E-Mail-Adressen direkt von der Schule bekommen. Das heißt, es gibt keine privaten E-Mail-Adressen, keine privaten Daten. Für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerinnen genau. und Lehrer. Genau. Mhm. Und ja, aber was heißt, ich, Entschuldige, darf ich kurz nachfragen? Was heißt denn für dich keine privaten Daten? Also, äh, du bekommst doch Lernstände, du bekommst deine Klausuren. Klar. Das ist schon privat. Also, das das, betrifft ja, ja nicht okay, das sind private Daten. Natürlich hast du recht. Mir geht's eher ziemlich darum, dass persönlich nicht, sogar. Das sind ziemlich persönliche Daten. Wir müssen nicht unsere eigene E-Mail-Adresse zum Beispiel nutzen. Was ich sehr angenehm finde.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 weil die eben nicht wissen, ob sie das dürfen, wie sie es dürfen, in welcher Art und Weise. Und das war eben nicht nur einmal dieser kommentar. Und da, finde ich, merkt man sehr gut, wie alleingelassen viele Lehrkräfte und eben auch die Schulen an sich sind. Mhm. Anne, du wolltest was ergänzen, bitte. Ja, das, das, da kann man wirklich das nochmal sagen, mit dem dass das war nicht vorbereitet, weil wenn man sich anschaut, teilweise was, was international schon zur Verfügung stand, mit diesem Switch sozusagen auf dieses Homeschooling, wie das jetzt immer genannt wird, das ist ein komischer Begriff, aber da, darauf war ja kein System auf der Welt vorbereitet. Also ich habe auch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Ländern und, und alle haben da große Probleme mit. Also das war überall jetzt ein Problem. Aber ähm, zum Beispiel die Aufbereitung von äh, datenschutzkonformen und vor allem auch urheberrechtskonformen Lehr- Lernmaterialien auf Plattformen, da sind natürlich andere Systeme viel weiter. Das heißt, die Lehrkräfte können dann in diesen Systemen ähm, auf Plattformen zugreifen und wissen, jedes Video, was ich darunter nehme, äh, jedes, jede Grafik, die ich da nutze, ähm, jedes Tool, was ich verwende, ist sozusagen rechtlich äh, eindeutig geklärt. Ja, also da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Also Finnland hat zum Beispiel so eine nationale Plattform, Estland hat die. Also Da kann man sich zu jedem Unterrichtsthema das passende Video einfach runterladen und weiß, äh, ich habe hier kein Urheberrechtsthema. Und das hat natürlich das ganze Thema digitalen Unterricht deutlich erleichtert, ja, weil ich, ich gehe einfach auf die eine Plattform. Das ist eine staatlich organisierte Plattform. Beim ist entschuldigung, bei mir waren da jetzt, weiß nicht, ob auch äh, bei dir, Michael und Luisa, hast ja, ja. du Anne ein bisschen äh, dünn und zerhackt der letzte halbe Satz? Ah, ging für, okay. Ja, also die, diese Plattformen sind von staatlicher Seite angeboten und organisiert und die äh, Lernmaterialien, die man sich da runterlädt als Lehrkraft oder die man streamt oder wie auch immer zeigt, die sind sozusagen schon datenschutzkonform, Ur urheberrechtskonform. Also da muss man nicht lange drüber nachdenken, dann sagt man irgendwie Algebra achte Klasse, ich gehe auf die Plattform und dann finde ich da die passenden Videos und die kann ich sofort einsetzen. Ja, ja das klingt natürlich Lichtjahre entfernt von unserem Stand, wo in Berlin beispielsweise gerade mal über die Senatsverwaltung eingestielt wurde, dass alle Lehrkräfte an Schulen von Mailbox.org eine datensparsame E-Mail-Adresse zugewiesen bekommen. Und heute das Bildungsministerium jubelt, dass es 500 MIOS freimacht für Leihgeräte für Lehrpersonal. Vielleicht knüpfen wir da gleich nochmal an, aber Natascha hat sich reingeschaltet, wahrscheinlich mit einer Frage, oder? Genau, es sind ein paar Fragen bei Sleidot reingekommen. Ich würde jetzt mal zwei, drei Stellen und ihr könnt mhm. da gucken, welche ähm, ihr beantworten wollt. Einmal an Anne, und zwar wie unterscheidet sich die Bereitschaft, Leidenschaft digital zu arbeiten bei Lehrerinnen in Deutschland im Vergleich zu Kanada, Estland und Co? Wie ist die Einstellung zum Datenschutz? Was sagen die Studien? Gibt es für Lehrerinnen auch ein Berufsethos, wie bei Ärztinnen, das sich äh, der Verantwortungsdiffusion entgegenstellen könnte? Und zuletzt, ähm, wie lässt sich sicherstellen, dass finanziell benachteiligte Familien vernünftig mit Hardware- und Internetzugang ausgestattet werden und das zeitnah trotz der hohen bürokratischen Hürden? Die zweite Frage, Natascha, geht auch an Anne oder in die Runde? In die Runde. Okay, na dann legen wir vielleicht mal mit dem hippokratischen Eid der Lehrerinnen und Lehrer los, Anne. Wie ist es darum yeah. gestellt auch international? Ja, international gibt es das. In Irland zum Beispiel gibt es Professional Standards for Teachers. In Kanada gibt es Professional Standards for Teachers. Und was diese Standards sichern, ist eine hohe Autonomie der Lehrerprofession. Ja. Und ähm, dass die Lehrerprofession sozusagen keine abwartende Profession ist und keine befehlsempfangende Profession, sondern eine, die für sich selbst sprechen kann und die auch mit einer Stimme spricht und da haben wir wieder eine andere Art von Verantwortungsdiffusion, denn die Lehrerprofession in Deutschland ist viel zu gespalten. Wir haben dies aufgespalten in die Realschullehrerinnen, die Gymnasiallehrerinnen, dann haben wir unterschiedliche Verbände, unterschiedliche Gewerkschaften. Die Lehrerinnen sprechen nicht mit einer Stimme und weil sie nicht mit einer Stimme sprechen, können Sie nicht für Ihre Interessen kämpfen äh, oder unzureichend. ja Also zum Beispiel, wenn der Ärzteverband tagt, dann kommt das äh, in den 20 Uhr Nachrichten. Das war schon vor Corona so. Also dann sprach Herr Montgomery, als er noch nicht Weltärztechef war, sondern noch der deutsche Ärztechef war. Dann kam er in den 20 Uhr Nachrichten. Aber die, die Lehrerinnen und Lehrer waren nicht in den 20-Uhr-Nachrichten. Das heißt, sie haben nie mit einer Stimme gesprochen, sonst hätten sie vielleicht stärker für ihre Interessen kämpfen können. Und das ist auch eine weitere Art der Verantwortungsdiffusion. Also ich glaube auch, dass wir sehr viel tun müssen, um die Profession zu stärken in den nächsten Jahren, damit sie besser für sich selbst sprechen kann. Das ist eine krasse Aussage. Luisa, ich würde dich gerne fragen, ob du das bestätigen kannst. Also es klingt ja tatsächlich nach einem System, in dem Personen die junge Menschen unterrichten und ins Leben führen sollen, nicht in der Lage sind, sich zu organisieren und für sich zu sprechen. Ist das, was Luisa, dass du auch beobachtest? Also vorhin klang es, finde ich, so ein bisschen an bei den ähm, Kolleginnen und Kollegen, über die du sagtest, die haben einfach Angst, was falsch zu machen und datenschutzrechtlich vielleicht irgendwelchen Schaden zu verursachen. Also große Unsicherheit sprach daraus. Also ich muss ganz klar sagen, in dem Punkt bin ich natürlich kein Experte. Aber es gibt einen Landesverband. Äh, Ausschuss für pädagogisches Personal auf Landesebene und auf Bezirksebene. Also sie schaffen es sehr wohl, genau wie wir Schüler oder wie auch eben die Eltern zusammenzukommen, sich zu beraten, zu diskutieren, verschiedene Meinungen auszutauschen und eben Positionen zu beschließen. Also Existenz sind diese Gruppen auf jeden Fall und eigentlich ist auch diese Organisation da, so wie ich es aus meiner Erfahrung eigentlich sagen kann. Mhm. Aber das ist natürlich auch eher im kleineren Rahmen als jetzt so. Eine Weltärzte, der Weltärzteverband in Deutschland Deutschlandweite Ärzte. Ja, ich meinte vor allem zum Beispiel die Nutzung eigener digitaler Geräte. Also in den meisten Professionen ist es selbstverständlich, dass man die Geräte von seinem Arbeitgeber gestellt bekommt. Das ist aber bei den Lehrerinnen und Lehrern bis heute nicht so. Also viele müssen private Geräte nutzen, das ist aber international in den allermeisten hochentwickelten Schulsystemen seit vielen, vielen Jahren völlig selbstverständlich, dass Lehrkräfte Geräte bekommen von ihrem Arbeitgeber. Also sowas meine ich zum Beispiel. Also ähm, ja, wieso ja. diese politische Forderung nicht schon früher im Raum stand, also dass das so ist, ja. Michael, vielleicht willst du noch was zu dem Thema, was das, was das professionelle Ethos betrifft, ergänzen. Wenn nicht, würde ich von dir gerne hören, was du zu der zweiten Frage denkst, zum Thema Bildungsungleichheit in der Pandemie. Also was wir auch schon angesprochen hatten, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gut technisch, aber ich würde sagen auch ideell zu Hause ausgestattet sind. Ja, also zu dem äh, Thema Ethos äh, würde ich sagen, ähm, also so aus, äh, der, aus meiner Erfahrung an der Schule meiner Kinder haben wir irgendwann die Idee gehabt, ein Leitbild zu entwickeln und uns mal unabhängig jetzt von Gesetzen oder von Vorschriften mal zu überlegen, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen und wie wir das wollen. Und das war dann auch ein digitales Leitbild, was mhm. ähm, einfach mal Geklärt hat für weitere Diskussionen, was eigentlich die Ziele so sind. Und äh, ich glaube, das fehlt einfach auf breiterer Ebene, sich einfach mal klar zu machen, äh, wa was wollen wir eigentlich und was ist Digitalisierung? Weil Digitalisierung der Schule ist doch ein Begriff. Was heißt denn das eigentlich? Also, wo fängt es an? Wo hört es auf? Und so, also, das lohnt sich total, das mal zu klären, um dann wenn man über alles andere spricht, so was ist eine richtige Ausbildung von den Pädagogen, was ist eine richtige Pädagogin natürlich und eine, äh, was ist eine ordentliche Ausstattung, äh, was sind die richtigen Lehrmaterialien und alle, was ist eine richtige Infrastruktur. Um all diese Fragen zu diskutieren, müsste man einfach mal wissen, was ist die Grundlage und das ist aus meiner Sicht viel mehr als nur gesetzeskonform zu sein oder auf Lehrplänen zu basieren, die irgendwie aus dem letzten Kaiserreich kommen. Also ähm, ja, das ist das eine und äh, was die äh, was die Ungleichheit angeht, ist natürlich, äh, ja, ist natürlich eine, eine Riesenkatastrophe in vielerlei Hinsicht. Meine, die Ungleichheit ist zum einen äh, gegeben durch, eine, durch Faktoren, die nicht beeinflussbar sind durch einzelne Familien, weil äh, die Situation der Netzanbindung in Haushalten ist einfach unklar, also unfair, un, undefiniert verteilt. Also äh, schon alleine die Frage, wie gut ist eigentlich die Leitung und was ist, wie viele Elternteile habe ich die Parallel Videokonferenz halten müssen, wie viele Nachbarn habe ich die Parallel mhm. Videokonferenz? Und als diese ganze private äh, Internetinfrastruktur mal gedacht wurde, hat man sich vielleicht noch überlegt, was passiert um Viertel nach acht, wenn alle äh, den Tatort gucken über irgendwelche Online Kanäle, aber es ist überhaupt nicht ein Millimeter mal bedacht worden, was passiert, wenn alle morgens um acht anfangen zu senden. Ne? Die Infrastruktur ist für Empfangen gemacht. Ich möchte Bilder und Videos konsumieren, aber ich möchte nicht mein Video in die Welt pusten. Mhm. So und äh, dann nicht genug Laptops, äh, keine Headsets, äh, Kameras, Laptops. Ich meine, welche Familie hat als Standardausstattung für jedes Kind, äh, das zur Schule geht, ein, ein technisches Endgerät mhm. oder einen Raum, in dem es in Ruhe sitzen kann, um seine Videokonferenz ungestört von vielleicht vier anderen Familienmitgliedern äh, durchzuführen. Das, wie soll das gehen? Also ne, das ist ähm, ja, ganz schön schwierig. Ich, kann, ich könnte mal sagen, wie Neuseeland das gemacht hat. Das fand ich ganz ja. spannend. Ich war 2017 dort im Forschungssemester und da gab es schon seit längerer Zeit ein nationales Programm zur Ausstattung der Familien mit technischen Geräten. Und das lief so ab, dass sie verschiedene Rahmenverträge, der Staat hat verschiedene Rahmenverträge abgeschlossen mit mehreren Firmen, die solche technischen Geräte liefern. Und dann hat man auch sehr gute Preisverhandlungen geführt, weil die waren sehr niedrig, die Preise. Also da bekam man ein sehr gutes Laptop für so ungefähr 240 Euro umgerechnet, also mit einer sehr hohen Qualität. Und dann gab es ein Programm, wo das entweder in Raten gezahlt werden konnte durch die Eltern oder sofort gezahlt werden konnte und unter bestimmten Einkommensgrenzen hat man es umsonst bekommen. Und so konnten die praktisch das Land flächendeckend alle Familien mit digitalen Endgeräten ausstatten schon lange vor der Pandemie und jede Generation bekommt dadurch immer das neueste Modell an digitalen Endgeräten. Also es werden keine Geräte gekauft, die dann irgendwie zehn Jahre lang in der Schule sozusagen äh, verschimmeln irgendwann und die man dann entsorgen muss, sondern es kommen immer die neuen Geräte sozusagen für die neuen Schülergenerationen an die Schulen. Und ich fand es sehr sozialverträglich, dass, äh, also das schien mir sehr sozialverträglich zu sein, weil eben arme Familien gar nicht gezahlt haben und weil es auch die Möglichkeit der Ratenzahlung gab. Luisa, wie das ist klingt das? ja... Äh. Ich wollte nur meine Begeisterung zum Ausdruck bringen. Das ist ja, genau so soll es sein. Das ja. haben wir schon so oft vorgegeben. Und ja. also ja, genau so. Vor allem, ich meine, was macht das mit einer Gesellschaft, wo auf einmal alle ja, <lacht> eine genau. adäquate Ausstattung haben? Es ist ja, das hört ja nicht in Schule auf. Das, mhm. das wirkt ja. ja einfach generell auf diese gesamte Gesellschaft. Geniale Investitionen. Absolut. Ja, und die <lacht> haben das auch gemacht wegen der Digital Divide. Das war ein Grund, dass sie gesagt haben, wenn die ja. Endgeräte in alle Familien mit Kindern kommen, dann kommt die Digitalisierung quasi automatisch weil dann alle mit Kindern sozusagen schon mal Geräte haben. Da gibt es auch noch andere kurz... Programme für Senioren, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Ja, wenn wir dann noch mal kurz über Betriebssysteme und Standardsoftwareausstattung reden würden, dann bin ich voll dabei. Ja. Luisa, ich würde das tatsächlich gerne auch noch mal mit dir besprechen. Wie sieht das bei dir an der Schule aus und was hörst du im LandesschülerInnenausschuss über genau die Kinder, über die wir gerade sprechen, denen es zu Hause schon einfach am Endgerät mangelt, aber eben auch an allem, was man rundherum idealerweise bräuchte, nämlich Unterstützung, einen ruhigen Raum. Also erstmal auch meinen Applaus für Neuseeland. Das ist, also so ein System würde ich mir wünschen, glaube ich, mehr als alles andere. Ja. Ähm, Corona, es gab diese Probleme schon vor Corona, aber damals wurde nie eingesehen, dass es jetzt schnell gemacht werden muss. Man hat ja Zeit, man kann es über Jahre verteilen. Ich meine, wir haben in Berlin die Aussage, dass alle Schüler Endgeräte bekommen sollen. Das zieht sich aber auch sehr stark und plötzlich kam dann Corona und plötzlich wurden diese Geräte wirklich gebraucht und sie waren nicht da. Und es gibt viele Schüler, die keine Endgeräte haben, aber vor allem gibt es viele Schüler, die sich mit Geschwistern ein Zimmer teilen. ist ja absolut nichts Ungewöhnliches, in einer, gerade in einer Stadt wie Berlin, viele Wohnungen, keine großen Häuser. Nur gerade wenn die Schüler oder wenn die Kinder jetzt im Unterricht sitzen funktioniert das nicht mehr. Am besten dazu auch noch Eltern, die bei dem Homeoffice sitzen. Das heißt, man hat einerseits nicht die Internetqualität und eben auch nicht den Platz, um ruhig und gewittet lernen zu können. Und das ist ein wirkliches Problem. Also und deswegen fordern wir so schnell wie möglich Endgeräte für alle Schüler, die es sich eben nicht leisten können, eine Zuzahlung für die anderen. Es gibt ja Beispiele, es gibt Schulen wo man sich zum Beispiel ein Gerät mit dem Lehrmittelfonds ausleihen kann. Das heißt, man bekommt es für kleines Geld, kann dieses iPad, den Laptop ein Jahr behalten und gibt es danach wieder zurück. Und es wird nur für schulinternes Zeug genutzt. Und das ist ein sehr guter Plan. Das ist ein super Weg in die richtige Richtung. Würdest du nur denn sagen, die Lehrerinnen und Lehrer checken das, wenn in Ihrer Klasse ein oder mehrere Kinder sitzt, die genau dieses Problem haben? Denn ich vermute, das ist natürlich total schambehaftet. Also ich äh, werde mich jetzt nicht drum reißen als Kind ohne Laptop in beengten Verhältnissen. Ähm, jetzt äh, da vor der ganzen Klasse zu sagen, äh, übrigens schön, dass ihr lernen könnt. Bei mir sieht es anders aus. Um, ich glaube, dass viele Lehrer offen sind, und wenn man auf sie zugeht. Sind Lehrer, sind Lehrer keine schrecklichen Menschen, die sagen, was, wie kannst du nun? Ähm, generell stößt man da in, nicht immer, natürlich nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, glaube ich, auch Verständnis. Ich hatte auch schon Aufgaben, wo drin stand, bitte ähm, macht das und das. Solltet ihr die Internetverbindung dazu haben oder solltet ihr die Möglichkeiten dazu haben? Wenn nicht, dann reden wir nochmal privat. Man muss ja auch nicht sagen, man, ähm, man muss nicht sagen, man redet vor der ganzen Klasse mit einem Lehrer. Ich verstehe, dass viele Wemke Probleme haben. Und andererseits: Deutschland ist nun mal nicht so gut ausgestattet. Ich glaube, für die Wenigsten ist es ein Problem zu sagen: Hey, ich habe vielleicht keinen eigenen Laptop oder kein eigenes Smartphone, weil viele Haushalte einfach noch nicht einfach nicht so weit sind gerade. Und wenn es so ein schönes Konzept wie Neuseeland gäbe, würde es eine deutlich einfachere Situation sein. Dadurch würde wir haben so eine große Ungerechtigkeit, die gerade durch Corona vermehrt auftritt. Und sowas würde eindeutig minimiert werden. Okay, jetzt ist Natascha wieder da. Ich vermute mit weiteren Fragen. Genau. Ähm, einmal die Frage von Markus ähm, zur psychischen und emotionalen Barrieren. Die werden nämlich oft übersehen. Der die lauteste oder schnellste hat meistens bessere Karten. Gibt es Ideen für introvertierte oder schwächere SchülerInnen? Mhm. Und die Frage, wenn die Teilnehmenden die Möglichkeit hätten, den gordischen Knoten zu durchbrechen, wo würde jeder von euch ansetzen? Alignment, Ebene, Schulträger oder drüber oder drunter oder etwas ganz anderes? Das ist natürlich meine Abschlussfrage, die da die Zuschauerin oder der Zuschauer mit dem gordischen Knoten schon formuliert hat. Wir äh, probieren es vielleicht erstmal, vielen Dank Natascha, mit der Frage nach den psychischen und emotionalen Barrieren. Ähm, wir haben ja schon jetzt äh, quasi tausendmal ähm, gehört, ähm, Corona verstärkt die Probleme, die wir bereits kennen, ne? also in, im Hinblick auf Schule und Unterricht, aber natürlich auch gesellschaftlich. Ähm, alle Ungerechtigkeiten werden vergrößert ähm, und, und noch weiter auseinandergerissen. Die Stillen äh, gehen in einem Klassenverband gern mal über die Wupper. Ist das jetzt, wenn digital unterrichtet wird, auch so? Und äh, falls ja, ich möchte ja nicht die ganze Zeit destruktiv sein. Vielleicht gibt es ja aus eurer Runde Vorschläge, wie sich das Auffangen oder ähm, tatsächlich ins Gegenteil verkehren lässt. Ich glaube, das ist eine wissenschaftlich gesehen, das ist eine offene Forschungsfrage, aber eine, die sehr, sehr interessant ist. Äh, zum Beispiel ist mein Eindruck aktuell, dass es SchülerInnen gibt, für die ähm, der synchrone Unterricht besser funktioniert und solche, für die der asynchrone Unterricht besser funktioniert. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsabhängig. Also zum Beispiel gibt es verschiedene Lernplattformen international, so Online-Schulen, ja, also Kalifornien zum Beispiel hat so eine Online-Schule, die kostenfrei ist für alle Schülerinnen und Schüler im kalifornischen Schulsystem und es gibt Schülerinnen, die belegen da mehr Kurse als an den tatsächlichen Highschools weil sie dort in ihrem eigenen Tempo arbeiten dürfen. Und das ist halt super. Ja, das sind äh, Kurse. Cool. Ja, das ist total cool, das System. Da sind immer kurze Lernvideos. Die sind total professionell gemacht. Die sind immer 10 bis 15 Minuten lang. Und dann sind da Aufgaben drunter und auch Multiple-Choice-Tests und sowas, so Quizzes und auch kreative Aufgaben. Und man kann die komplett in seinem eigenen Tempo bearbeiten. Also wenn jemand lieber abends um elf arbeitet bis nachts um eins, dann kann der halt dann arbeiten. Oder jemand, der gerne morgens früh arbeitet, der kann ganz früh arbeiten. Und wenn, jemand, wenn es einem jemand zu langsam ist in der Schule, dann kann man das ganz schnell bearbeiten. Und wenn man das beim ersten Mal nicht versteht und beim zweiten Mal nicht versteht, dann kann man sich die Videos eben fünfmal anschauen. Und das ist hoch, hoch spannend. Ich glaube, dass es nicht wenige SchülerInnen gibt in unserem System, die damit eigentlich besser lernen könnten, vor allem ältere SchülerInnen. Also bei kleinen Kindern ist es, glaube ich, keine Option, aber so ab Klasse 9 ist das, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Michael, du gerätst ins Träumen, oder, wenn du das hörst? Ja, ja, also vor, also vor allen Dingen, es gibt ja dieses schöne Stichwort Binnendifferenzierung, ja, jeden Schüler nach seinen Möglichkeiten äh, zu fördern, frage ich mich schon die ganze Zeit, warum, in der. also wir haben relativ früh auch angefangen, unseren Kleinen aus der Grundschule rauszuhalten, weil ich den ganzen Quatsch nicht mehr ertragen konnte, ich bis nie verstanden habe, warum man zwanghaft in, noch in dieser Situation immer die ganze Klasse in die Schule mhm. reinzwingt, wo genau diese Möglichkeiten, die Anne gerade skizziert hat, ja bestehen und man nicht einfach gucken kann, welche Kinder kommen mit den alternativen Mö Möglichkeiten gut klar, wo ja auch überhaupt kein Problem besteht, das zu tracken und zu gucken, gibt es da Feedback, mhm. äh, gibt es einen Fortschritt und dann sollen die doch bitte einfach machen. So, ich habe zwei Töchter, die so in meiner Beobachtung wunderbar arbeiten. Die, die machen, ziehen einen Kurs nach dem anderen zu Dinge, die sie interessieren, die gucken sich. Sie haben auch Zugang zu vielen Plattformen, wir denen natürlich zur Verfügung stellen. Aber es gibt ja auch viele freie Plattformen. Und ich wollte so gerade sagen, das ist neunte Klasse. Mein Sohn ist ein großer Fan der Maus. Ich finde, jeden Tag eine Lach- und Sachgeschichte kann auch enorm weiterhelfen mhm. und macht eine enorme Laune und geht äh, super. ja Also warum muss ich auch in dieser Situation, wo alles so schwierig ist, 20 Kinder in eine Klasse quetschen und irgendwie mit diesen mhm. Glaswänden Abstand und alles ist schrecklich und dann sollen die konzentriert Mathe machen. Also ich meine zumindest, wenn sie digital alle ein bisschen noch nicht so ganz da sind, wo sie hingehören. Didaktisch, pädagogisch ist das totaler Quatsch, aber trotzdem wird es gemacht. und Das ist, oh, ich könnte mhm. mich aufregen. Dann mhm. würde ich tatsächlich mhm. gerne zusammenbinden. Ganz kurz. Noch mal zusammen, äh, binden, ähm, ganz kurz. Ich habe auch einen ganz kurzen Punkt dazu. Ähm, wir haben von nicht allzu langer Zeit eine Umfrage bei ungefähr 6.000 Berliner Schülerinnen durchgeführt. Mhm. Und da, und da wir eben auch die Frage, ob man sich stärker belastet fühlt durch die momentane Situation. Und ein Großteil meinte, ja, sie fühlen sich dadurch stärker belastet. Aber immerhin 11 Prozent meinten, dass sie sich in dieser momentanen Situation wohler fühlen als in der eigentlichen Schule. Mhm. Und mit dieser Art zu lernen, ich finde das bestätigt, natürlich ist es nicht repräsentativ, aber es ist schon ein spannendes Bild, das so zu sehen. Das heißt, ihr alle würdet sagen, denn die Ausgangsfrage war ja nicht die nach Binnendifferenzierung, sondern die nach denen, die vielleicht nicht so laut sind, die nicht im Vordergrund stehen, die eher stillere Schülerinnen und Schüler sind. Ihr seht durchaus alle drei durch die Bank Chancen für die, wenn die Tools didaktisch sinnvoll angewendet werden. Absolut. Ich also glaube, es gibt ja auch Kinder, die Angst haben in der Schule. Also es gibt äh, Schülerinnen, die gar nicht mehr hingehen können, weil sie äh, so eine Phobie entwickeln. Und ähm, das ist nur ein Beispiel. Oder die, die einfach viel schneller lernen. Ja, Also die irgendwie in einem Matheunterricht sitzen und sich zu Tode langweilen. Also viele Möglichkeiten bieten sich da jetzt, glaube ich. Aber genauso muss man sehen, dass es da eben diese, diese starken Unterschiede gibt. Schüler, die Ruhe zu Hause haben, die Endgeräte haben, können ja. sich natürlich leisten, so einen Online-Unterricht zu besuchen oder in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Schüler, die nicht diese Möglichkeit haben, werden dadurch finde ich, wieder ausgegrenzt und was kann auch nicht funktionieren. Also ich finde, so ein Konzept ja, ist eine sehr schöne Überlegung, wenn es eine flächendeckende Digitalisierung und flächendeckend gleiche Möglichkeiten bei SchülerInnen gibt. Ja, da müssen die öffentlichen Bibliotheken auch rein. Ne? Also das sieht man auch in Skandinavien oder auch in Neuseeland. Die haben in den letzten Jahren ja alle solche riesigen neuen öffentlichen Bibliotheken gebaut. Ganz interessant eigentlich, ja. Also Calgary hat eine riesige Bibliothek gebaut, Helsinki hat ja die tollste Bibliothek der Welt gebaut in den letzten Jahren. Christchurch in Neuseeland hat eine fantastische Bibliothek gebaut. Das sind Bibliotheken, da bekommt man auch Geräte, wenn man keine hat. Da ist super starkes Internet, da gibt es tolle Arbeitsplätze. Also das wäre sozusagen eine Infrastruktur, die man ergänzen müsste, glaube ich. Michael, du hattest ja. das PS. Ja, genau. Ich möchte auch noch also ergänzen, dass das eine Spektrum sind, die Schüler, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, perfekte Ausstattung online, alles kein Problem. Das andere Spektrum sind die, die es nicht schaffen. Und da sind Bibliotheken. Ich habe auch nicht verstanden, warum Jugendzentren hier zumachen. Mhm. Wir haben und wir haben genug Infrastruktur. Und ne, wenn Kinder einfach wochenlang nicht in Videokonferenzen der Klasse auftauchen, dann müssen die Sozialarbeiter einfach äh, losgeschickt werden, um sich zu kümmern. Oder wir müssen einfach noch mehr Geld da reinpumpen, dass sich dann gekümmert werden kann. Aber ich ich höre so oft, dass es das heißt, ja, ich habe den seit drei Monaten nicht gesehen. Ja, und was habt ihr gemacht? Ja, mir sind die Hände gebunden. Was soll ich denn machen? Ja, hallo? Das ist doch ein Alarm. Also ich meine, ein Kind kommt drei Monate nicht zum Unterricht. Bitte. Also ich rede jetzt nicht davon, Eltern zu verhaften, weil sie die Schulpflicht nicht einhalten, sondern zu gucken, was kümmert euch doch bitte. Das ist ein Mensch. Da muss einer Also das muss eine analoge Lösung. Da muss dann ein Mensch hin, der sich für Geld sich kümmert. So, also das Spektrum geht in beide Richtungen natürlich. Aber ähm, dann würde man das, die Situation an der Schule sicherlich dramatisch äh, verbessern, wenn man differenziert unabhängig vom Digitalen, hat man durch die Schulschließungen Schülern oder SchülerInnen eben die Möglichkeit genommen, in ein sicheres Umfeld zu gehen. Und eben die Möglichkeit ja. genommen, soziale Kontakte weiterzufügen, äh, zu, ähm, zu, wirklich zu lernen, etwas für sich zu tun, gerade SchülerInnen wirklich Probleme zu Hause haben oder einfach keine Ruhe zu Hause haben, haben eben diesen Ausgleich durch die Schule nicht mehr, was nochmal eine starke psychische Belastung nach sich bringt. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre vielleicht Lehrerin und schaue mir hier diese Diskussionsveranstaltungen an und ähm, wie schon äh, auch lange eingeübt, stelle ich fest, ich bin hier die Buhfrau sozusagen, weil ich mache total viel falsch. Also, ich habe mich nicht ordentlich gekümmert. Ich habe meine Klasse nicht versorgt mit digitalen Endgeräten. Vielleicht habe ich auch irgendwie ähm, digitale Didaktik, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gar nicht an der Uni gelernt, mich auch nicht um eine Fortbildung bemüht, wurde bei mir in der Schule auch nicht ange dann sagt Michael und um den Datenschutz soll ich mich auch noch kümmern. Das sind jetzt wirklich ähm, extrem viele, extrem unterschiedliche Anforderungen ähm, sind denn die Lehrerinnen und Lehrer? Das wäre vielleicht eine Frage an dich Anna, aber ihr beiden anderen schließt euch gerne an. Ähm, willst du ihr in die Frage reinfragen oder anmelden? Bin ich darf? Ja, bin ich? kurz was dazu sagen. Okay, dann gebe ich sie zuerst an dich. Also ich würde mir vielleicht jetzt denken in dieser Runde, boah, ich gehe hier wieder mit dem schwarzen Peter nach Hause. Was soll ich denn machen? Was soll, was soll ich denn noch machen? Also ich möchte von mir ganz klar sagen, dass ich glaube, dass viele Lehrer einen wirklich guten Job machen. Auch wenn ich hm. gerade so ein bisschen negativ von meiner Schule gehört habe. Meine Lehrer sind extrem einfühlsam. Meine Lehrer haben immer Kontakt mit uns gehalten, auch im ersten Lockdown, wo es von vielen Schulen wirklich wenig gab. Und ich glaube nicht, dass es die Schuld der Lehrkräfte ist, in den allermeisten Fällen. Natürlich gibt es auch Lehrkräfte, die kein Engagement zeigen wollen, aber ich glaube, bei vielen ist es eben diese fehlende Ausstattung, die fehlende ähm, Transparenz der, der, des Senats zum Beispiel, die fehlende, das fehlende Wissen oder die fehlende Zeit, sich einzubringen. Weil es ist nur ein extrem anspruchsvoller Beruf und ich verstehe, dass man nicht die Zeit hat, noch 20 Datenschutzkonzepte zu lesen und nebenbei noch mal sich um alle möglichen Einzelheiten zu kümmern. Ich sehe das ja, ich auch so. Also, ich sehe es auch so. Ich sehe auch nicht die einzelne Lehrerin oder den einzelnen Lehrer da in der Verantwortung. Also was man jetzt mitnehmen muss, auf jeden Fall aus der Pandemiesituation ist dieses politische Momentum, was da drin steckt. Also gestern Abend war, glaube ich, in den Tagesthemen waren Pflege, Pflegekräfte aus der, aus der Charité, äh, ja, die dann auch gesagt haben, also jetzt nach der Pandemie muss jetzt aber wirklich mal der, der Status des Pflegeberufes äh, sozusagen verbessert werden und das Gleiche gilt auch für die Lehrerprofession. Also dieses ja. politische Momentum muss man jetzt mit rausnehmen. Der Lehrerarbeitsplatz ist unterirdisch schlecht ausgestattet in Deutschland. Die Schulen sind auch wirklich verwahrlosen also man hat sie verwahrlosen lassen in den letzten jahrzehnten also wenn man sieht wie, wie viel geld international in, den, in in wirklich manchen systemen nicht in allen natürlich längst nicht in allen aber wie viel geld auch in die räumliche ausstattung in die infrastruktur von schule geflossen ist wir haben ja wahnsinnig viel geld um unternehmen zu retten also dieses geld für die tui zum beispiel also was war das 9 milliarden euro oder so oder für die lufthansa das ist alles da also wieso ist das geld für die schulen nicht da und dieses politische Momentum muss man da jetzt mit rausnehmen aus der Pandemie. Und das ist, glaube ich, ganz klar jetzt auch die Chance, dass die Lehrkräfte sich da zusammentun, auch mit anderen Personen, so wie uns, und ganz klar das auch in den politischen Raum stellen. Gehst du davon aus, Michael, zum Beispiel, dass genau das passiert? Eine Befürchtung könnte ja auch sein. Da ja, wie ich eingangs sagte, diese Monstranz Präsenzunterricht ähm, so, so lange und beständig ähm, rumgetragen wurde, dass man, wenn es irgendwann wieder geht mit Präsenzunterricht, sagt, puh, das haben wir jetzt äh, mit, mit Remote-Unterrichten, dass man sagt, boah, das haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt wieder zurück auf Anfang ins ruhige Fahrwasser. Ja, davon gehe ich schwer aus. Ich finde, das kann, hatte man ja auch schon nach den Sommerferien ganz deutlich gesehen. Äh, dass sie, Obwohl ja eigentlich jedem, der darüber nach, also sich mit der Situation auseinandergesetzt hat, ja vollkommen klar war, dass eine zweite Welle kommt. Und selbst wenn sie dann nicht gekommen wäre, wäre man besser gefahren, sich einfach mal so zu tun, als ob sie kommen würde und sich vorzubereiten. Und in meiner Wahrnehmung haben sie alle... Äh, Augen zu und durch. Und dann äh, knallte es dann in verschiedenen Orten irgendwann im Dezember und dann ging auf einmal das hektische äh, Tun wieder los. Und ich möchte kurz mich allen anderen anschließen. Ich habe in keinster Weise äh, Lehrer hier äh, zum Boomern erklären wollen, ganz und gar nicht. Ich finde, auf Bundes- und Landesebene sollte man mal klarkommen. Die Idee mit dem, gib denen erstmal Geld und äh, lass sie machen, ist super und allen erstmal das doppelte Gehalt zahlen, ist auch eine super Idee. Weil ich meine, wir sind ja in dieser, wir, sind, wir haben ja ein System, was schon vorher völlig kaputt war so ne und ein völlig kaputtes System jetzt nochmal auf Reserve fahren das kann nicht besser werden so ja wer, so, wenn wir wenn wir mit einem sauber gewarteten Fahrzeug in das Rennen gegangen wären, hätte man höhere Erwartungen haben können sind wir aber nicht Lehrer sind frustriert aus guten Gründen es gibt schwarze Schafe die gibt es in jedem Berufszweig aber ich würde aber da oben anfangen und sagen, Leute, kommt mal klar und genau die TUI-Kohle, ich verstehe es bis heute nicht, Ja, legt doch 20 Milliarden in Schulsystemen. Das kann nicht falsch sein. ja. Das ist unsere Zukunft. So. Absolut, so sehe ich das auch. Aufs Reisen, ja, aufs Reisen, ja Leute, ja. CO2, ja. Umwelt, ja. hallo. Ich meine, kommt mal klar, Leute. ja. Was ja. ist hier wichtig? Nein. Wir müssen nicht nach Mallorca und wo auch immer hinfliegen. Das ist nicht lebensnotwendig, aber unsere Kinder und unsere Schule, das ist unsere Zukunft und da ist irgendwie alles nur Rotte. So. Dann würde ich ähm, mir vorstellen, okay, ich bin jetzt aus der Senatsverwaltung für Bildung in Berlin und sage, ja, was wollt ihr? Wir haben ja das Geld bereitgestellt, auch schon in Vorpandemiezeiten, aber es gibt diesen sogenannten Investitionsrückstau. Wir finden gar nicht all die Dachdecker und Sanitärbetriebe, die meine rottige Schule wieder in, äh, auf Vordermann bringen. Also vielleicht würde ich dann tatsächlich in den, in den Schuhen der Politikerin stehend, Sagen, stimmt doch alles gar nicht. Ich glaube, man muss für Bildung immer investieren. Und zwar auch in Wirtschaftskrisen und auch wenn keine Wirtschaftskrise ist. Es muss ja. immer in Bildung investiert werden. Das ist ein Fehler. Wir investieren immer punktuell in Bildung und dann lassen wir das System wieder sozusagen stagnieren. Und dann kommt wieder eine Krise und dann wird wieder in Bildung investiert. Es muss sozusagen kontinuierlich in Bildung investiert werden, weil Bildung ist der Entwicklungsmotor der Gesellschaft. Vor allen Dingen ganzheitlich. Ne? Ich, vor Jahren haben sie Smartboards gekauft, bis die Schwarte kracht. Dann stehen die in der Klasse. Dann haben sie kein Internet, kein Konzept, wie sie die Dinger nutzen. Jetzt kaufen sie ein paar iPads. Die Schüler haben zu Hause kein Internet und Software darauf ist auch nicht. Also es sind immer so Leuchtturm-Dinger. So ich nehme mir eins raus und dann so. Das wäre auch noch was, was mir eben noch zu den Laptops eingefallen ist. Ne? Wenn man so Laptops kauft, total geile Idee. Nur muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass die Menschen lernen müssen, damit umzugehen und dass die Dinger auch über die Zeit irgendwie gepflegt werden wollen. Okay. Also es ist alles immer oft, ist das Problem viel größer, als es in dem Moment irgendwie wahrgenommen wird und es ist klingt toll, ich schenke hier ein paar Laptops, kann man toll in die Presse bringen, klingt super, aber dass das dann irgendwie verpufft, weil notwendige Dinge drumherum, einfach not notwendigste Dinge einfach nicht mitgedacht werden, ja, schade, schade, mhm. schade, schade. Dem Schade schließe ich mich an, vor allen Dingen mit Blick auf die Uhr. Ich ähm, unterliege der starken Versuchung, mit euch jetzt äh, sehr deutlich zu überziehen, weil es gerade so spannend ist. Aber Christian hebt schon die Augenbraue und guckt streng oh. zu mir. Also ich würde ähm, aber gerne vielleicht so ein paar ja doch irgendwie nochmal globale Fragen am Ende stellen. Jetzt haben wir ja oder habt ihr ja aus unterschiedlichen Perspektiven gesagt, was alles nicht klappt, als es um die Binnendifferenzierung ging und um die Vorteile, die vielleicht im Blended Learning oder in, in digitalen Techniken und Angeboten liegen. Ähm, da hatten wir ja schon, äh, das hatten wir angesprochen. Aber ich würde gerne noch mal konkreter fragen. Bei allem, was zurecht kritisiert wird, ähm, ihr hört hier den Kuckuck auch schon rufen, ich müsste eigentlich Schluss machen. Bei allem, äh, was kritisiert wird, ähm, gibt es vielleicht, Luisa, können wir bei dir vielleicht mal beginnen, etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall extrem positiv an der aktuellen Situation und das kann danach gar nicht wieder weggehen, weil sich es einfach so dolle bewährt hat. Also... <lacht> um, ich musste kurz nachdenken, naja, positiv ist, dass wir uns endlich mit der Thematik beschäftigen müssen, weil wir einfach ein, keine andere Wahl mehr haben. Und wenn sich jetzt dann nicht, nicht beschäftigt wird, macht sich jeder lächerlich. Wenn jetzt mal diese Probleme auch leugnet, dann kann man diese Person nicht mehr ernst nehmen. Jetzt sieht jeder, egal von wo er kommt, egal wie oft er in Nachrichten schaut, oder, es gibt Probleme. Und also, diese Probleme sind ernsthaft und diese Bet Probleme betreffen so gut wie alle SchülerInnen, viele okay. Lehrkräfte. Und das muss daraus gezogen werden. Problem erkannt, würdest du sagen, ist sozusagen die Take-Home-Message. Ihr beide Michael habt genickt oder würdet ihr noch anderes rauspicken? Also was ich positiv finde, ist, dass es in einigen oder sogar in vielen Lehrerkollegien -Kolleg auch so einen Empowerment-Effekt gab, dass man nicht mehr wartet auf das, was einem von oben gesagt wird, sondern dass man jetzt einfach anfängt und macht ja, und sich auch zusammentut und auch nicht alleine macht, sondern gemeinsam macht. Und das ist, glaube ich, auch schon eine Stärkung, also so ein Empowerment. Weil gerade in so einem System, was historisch so sehr top-down gesteuert ist, also wirklich ja, sehr top-down gesteuert ist, ist so ein Impuls: so, wir machen jetzt das einfach so, wie wir es jetzt hier an der Schule gerade im Moment hier für richtig halten und dann lernen wir einfach daraus und, und machen das mal. Das ist eigentlich ein sehr guter Impuls. Das finde ich sehr. Ja, das ist sehr erfrischend und äh, damit kann man auch andere Probleme lösen, die unser System hat. Allerdings sind die auf den oberen Ebenen jetzt dringend gefordert, wirklich gut und professionell zusammenzuarbeiten, um das System, also man gibt manchmal so dieses Frontend, Backend als Metapher in der englischsprachigen Schulforschungsliteratur, ähm, ja, das Backend des Schulsystems und das Frontend, ja. Und äh, das Backend sind ja die Ministerien und die Landesinstitute und die Schulaufsicht und diese vielen, vielen tausend Leute in Deutschland, die im Backend des Schulsystems arbeiten, die müssen wirklich jetzt alles dafür tun, damit die am Frontend, ja, da wo die wirklich harte Arbeit gemacht wird, äh, dass die wirklich bestmöglich unterstützt werden. Michael, hast du noch eine Ergänzung? Also Luisa sagte, Problem erkannt, Anne sagte, die Lehrer nehmen sich jetzt einfach die, die Zuständigkeit, um Sachen anzugehen. Hast du noch einen dritten positiven Aspekt? Naja, also weiß ich nicht, ob das jetzt was Neues ist oder nicht. Also... Äh, ähm ich würde auf jeden Fall bei dem ganzen Gemecker sagen, ich habe viele coole Sachen gesehen und ich freue mich alleine, dass jetzt einmal das gesamte System halt sowas wie Videokonferenz, äh, mm. Hybridunterricht, Homeschooling, dass die, dass all diese Dinge mal gesehen wurden, die ich finde, sind wichtige Fertigkeiten, die, die den Kindern, die kann den Kindern jetzt die dies erleben durften <lacht> in einer angemessener Form, kann den Kindern, kann den auch den Lehrern niemand mehr nehmen und es bleibt nur mm. zu hoffen, dass es äh, dass das Learning ist, wie man auch miteinander arbeiten kann, und ich da will mich auch oh, mich, mich selber gar nicht ausnehmen. Wir haben im Büro auch jetzt in der Zeit viel gelernt, obwohl wir sehr digital, also Softwareentwicklung, wir sind alles Ingenieure, trotzdem haben wir jetzt auch noch viel gelernt, wie man miteinander auch aus der Ferne miteinander interagieren kann. Und das ist auf jeden Fall super. Und ich habe äh, ziemlich beeindruckende Projekte gesehen, Podcasts, die in der Schule produziert wurden mhm. oder eine Schule hier aus Steglitz, die mal eben über die Pandemie sich ihre eigene Schullösung gebaut hat, die schön aussieht, die gut funktioniert und die auf alles gepfiffen haben, was von oben nicht gekommen ist, sondern einfach mal gemacht haben. Super. Äh, nur, ja, das hängt immer an Einzelpersonen und, und äh, an Zufall und Glück und so. Und dann sind das die Glückseligen auf der Insel, die es schaffen. Und ähm, das könnte man jetzt mal sich angucken und es versuchen, in die Breite zu bringen und sich dann nochmal darauf äh, Zurück, also nochmal drüber nachdenken, was ist uns wichtig und was nicht und neben dem ganzen äh, kommerziellen Kram auch äh, freie Lizenzen, Open Source und das Ganze dann viel länger und nachhaltig mich, irgendwie installieren. Ich habe mich und schon dann, gewundert, äh, Michael, dass du mit Open Source jetzt tatsächlich erst, nachdem wir schon eine Stunde reden kommst. <lacht> Schön langsam, ich will ja niemanden erschrecken. <lacht> Vielen, vielen Dank euch dreien ähm, für, für diese Punkte. Ich will aber diese, ich mache einen doppelten Schluss jetzt heute mal, weil vorhin ja noch die Frage kam, äh, aufkam von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Ähm, ihr könntet jetzt äh, den gordischen Knoten äh, durchschlagen. Was würdet ihr tun? Das würde ich tatsächlich gerne im Schweinsgalopp auch noch mal von euch hören. Ähm, ich habe jetzt den Zauberstab und ermächtige euch äh, Kraft dessen, genau ein Ding zu ändern, meinetwegen ganz konkret in der Schule oder in der Institution, mit der ihr zu tun habt als Schülerin oder als Elternteil oder aber auch politisch, finanziell, ihr könnt Kanzlerin jetzt sein in dem Moment oder Finanzminister, ist euch überlassen. Luisa, was würdest du machen? So, jetzt um, ganz basic, mehr Geld. Ja, nicht nur Geld draufwerfen und dann sagen, macht mal, sondern feste Pläne, wie, wie viel Geld können wir nutzen, wie kann das Geld angelegt werden, wie können wir mit diesem Geld wirklich was verändern. Also Luisa zieht die Karte des Finanzministers Anne Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, dass man Bilanz ziehen muss in der Situation, in der wir sind. Also vielleicht jetzt noch nicht, weil jetzt sind wir noch so richtig mittendrin in der in der Pandemie. Aber im Herbst äh, oder so, wenn dann tatsächlich mit dem Impfen klappt, dass man tatsächlich nicht zum Tagesgeschäft übergeht und, und nicht zur alten Normalität, sondern dass man sich die Zeit nimmt. Äh, Foren zu schaffen, digitale Foren, auch Präsenzforen, äh, die diese Ebenen miteinander in Kommunikation bringen und auch die unterschiedlichen Lehrerverbände und so weiter, äh, um die Frage zu stellen, was lernen wir jetzt eigentlich aus der ganzen Situation und was wollen wir jetzt anders machen? Also nicht dieses, wir gehen wieder ins Tagesgeschäft über, sondern tatsächlich so einen Reflexionsraum schaffen und daraus auch was lernen. Weil ich glaube, wir haben jetzt alle total viel gelernt und dieses Bilanz ziehen und Fragen, was bleibt jetzt aus diesem Lernprozess, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und wo hätten wir uns anders äh, aufstellen müssen, schon viel früher, als wir das getan haben. Also jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Also Anne würde Inventur machen und daraus ja. Schlüsse ableiten. Michael, was würdest du tun? Ich äh, möchte kurz das äh, Geldthema unterstützen und einfach vorschlagen, dass man, wie es in manchen Bundesländern ja der Fall ist, dass Medien den, den Medienentwicklungsplan einfach äh, vergessen wurde und das Geld mhm. ist geflossen. Ich glaube, Hamburg ist so ein Kandidat, die haben es einfach selber geschrieben und die Schulen ihr Geld gegeben. Und äh, in vielen anderen Bundesländern müssen die auf einmal irgendwelche Pläne, sch also schmeißt, vergesst mhm. den Medienentwicklungsplan, lasst diese fünf Milliarden einfach mal verdampfen. Und dann haben wir auf jeden Fall die Kohle in der Schule und dann können wir und dann. Könnten wir vielleicht uns noch überlegen, ob wie man Schule und Zivilgesellschaft in einer sinnvollen Weise zusammenbringt, dass da, wo wir vielleicht als Initiativen irgendwie coachen können und äh, Erfahrung beibringen können, dann auch helfen und unterstützen. Weil es gibt es gibt wahnsinnig viele, wie uns die Hilfe anbieten und auch das gar nicht äh, mit dem Ziel, äh, damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um was Gutes mhm. zu tun auch, äh, oder um irgendwie äh, Synergien sinnvoll zu nutzen und das Moment könnte man irgendwie fördern und sagen, Leute, redet mehr miteinander und wir geben den Raum und vielleicht auch die Mittel, das zu unterstützen. Und dann können wir uns gegenseitig helfen. Weil es ja ein gemeinsames Problem. Das ist ja nicht so, eine, die müssen meine Kinder erziehen, sondern natürlich will ich auch helfen, meine Kinder irgendwie gut durch die Schule zu bringen. Ich muss wohl so gelassen werden und äh, ein bisschen unterstützt bekommen. Das ist so eine Art Quintessenz aus dem, was Luisa und Anne vor dir sagten. Vielen Dank auch dir. <lacht> Und euch allen dreien ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Expertise und die engagierte Diskussion heute Abend. Und vielen Dank auch allen, die zugehört haben und ihre Fragen reingeworfen haben. Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt auch, wie waren das im Mittelteil oder habt gar nicht alles gesehen, kann ich das nachhören? Vielleicht wollt ihr aber auch diese Ausgabe des digitalen Salons eurer Schulleitung zu deren Entzücken weiterleiten oder den Elternvertretern oder den politischen Vertretern. Alles möglich. Ihr findet den Podcast und das Video immer ein paar Tage nach der Veranstaltung auf hig.de und natürlich auch alle anderen Ausgaben zu allen anderen Themen, die wir in dem Rahmen schon diskutiert haben. Und jetzt ist aber immer noch nicht Schluss. Ich habe nämlich noch einen Programmhinweis, äh, ehrlicherweise vielleicht sogar eher zwei. Wir haben den digitalen Salon ein bisschen verändert und renoviert und wollen jetzt nach der großen Diskussion mit euch dreien in einen der angesprochenen Aspekte aus der Diskussion hinein nochmal vertiefen. Das werden wir nächsten Monat machen, am 24. Februar. Und der Titel dann ist auch wieder ein Meisterwerk aus der Titelschmiede des HIG, Schulikon Valley. Yeah. Und Hinweis Nummer zwei, das HIG ist doch offenbar weitgehend unbeeindruckt von der Pandemie und macht fröhlich eine Veranstaltung nach der anderen. Online versteht sich. Morgen Abend um 18 Uhr, ähnliches Setting, ganz anderes Thema. Dann sprechen wir hier über digitale Gesundheit, wobei ich frage mich gerade, vielleicht gibt es da auch tatsächlich Schnittmengen. Digitale Gesundheit und wenn ihr dabei sein wollt, ähm, da muss man sich anmelden, anders als heute Abend. Da gibt es dann alle Infos dazu auf HIG.de, da findet ihr den Event. Habt herzlichen Dank. Üblicherweise würden wir jetzt vielleicht noch draußen stehen, zusammen was trinken. Ähm, an der Stelle dann einfach ganz <lacht> nüchtern. Prost und einen schönen Abend. Ich habe vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Tschüss. Bye. Danke. Danke. tschüss.